Der Thermomix ist die beliebteste Küchenmaschine der Welt. Dank des benutzerfreundlichen Displays können Sie die Zeit und Geschwindigkeit des Mixmessers genau steuern und so unterschiedlichste Speisen zubereiten. Sie zaubern in kürzester Zeit leckere Aufstriche, Quark- oder Joghurtspeisen.